Guten Nachmittag, äh, gute Neuigkeiten. Und zwar, wie ich drauf gekommen bin, zeige ich gleich, wenn man die Erderwärmung mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz nachrechnet. Ich zeige das dann gleich. Ähm, ja, dann, also hier Stefan-Boltzmann-Gesetz. Im Prinzip, die Abstrahlungsleistung ist der Stefan-Boltzmann-Konstante mal die Fläche der, des abstrahlenden Körpers, also hier in diesem Fall Erdoberfläche knapp über Bodennähe, und mal Temperatur in Kelvin, aber hoch 4. Brumm. Das heißt also, die Temperatur, die würde ganz schön umsteigen. Ja, wie komme ich drauf? Und zwar, wie komme ich auf dieses Ergebnis, dass eigentlich gar nichts passiert, wenn ich von jetzt 288 Kelvin Durchschnittstemperatur, was 15 Grad Celsius entspricht, äh, das mit stefan boltzmanns gesetz, Boltzmann -Gesetz nachrede, komme ich auf 0. 0,036 Kelvin mehr, also lächerlich, bei entsprechender Erhöhung äh, der CO2-Konzentration. Und zwar, unbetreut denken, hat mir geschrieben, lieber Björn Köhler, was hältst du davon, hiervon bitte, wird T0, also 0 Kelvin, die Temperatur des Weltraums angenommen und wird anschließend umgestellt nach T. Ich zeige das dann gleich, das sieht hier im Text ein bisschen komisch aus. Dann kommt der unbetreut unbetreute Denker zu folgender Rechnung und ich zeige dann die Rechnung nochmal. Ich habe dann nämlich geschrieben, äh, Dankeschön für diese, danke für diese schöne Idee, ich werde es Nachrichten und mich hier wieder melden, das mache ich jetzt gleich. Und zwar, sein Ergebnis ist, würde die, der CO2-Gehalt der Erdatmosphäre auf das 3,4-fache seines derzeitigen Wertes, beziehungsweise auf 0,14% ansteigen, würde sich die durchschnittliche Temperatur der bodennahen Atmosphäre um 3,6 Hundertstel eines Grades erhöhen. Äh, Komme ich auch drauf, ne? Das sind Zehntel, das sind Hundertstel, 3,6 Hundertstel. Wie habe ich es gemacht? Ich habe natürlich, wie gesagt, also einfach so alles übernehmen kann man nicht. Das könnte manchmal schief gehen. Ich habe hier das Stefan-Boltzmann-Gesetz hingeschrieben und zwar so, wie es Unbetreut-Denken hingeschrieben hat. Ich habe hier Epsilon genommen, äh, Sigma genommen und Epsilon ist sozusagen eine Art ja, Erdbeiwert, der gilt für die Erde. So. Dann habe ich entsprechende Werte eingesetzt und jetzt kommt es darauf an, auf dieses Umstellen, weil wenn ich nämlich T0 als 0 annehme, dann kann ich hier die Klammer weglassen, dann kann ich mal T4 schreiben. Also so wie hier, ne? mal T4. Gut, also was strahlt die Erde ab? Und zwar, wenn und wenn wir wirklich so tun, als wenn das so wäre, dass CO2 tatsächlich die Hälfte der Wärme behalten würde, wir tun mal so, es ist Käse, aber wir tun jetzt so, dann wäre der alte Zustand sozusagen, die Erd Atmo äh, die Atmosphärenfläche knapp über der Erde, hieße, die würde ja ein kleines bisschen gestört durch das CO2, das Böse. ne? So, und wenn ich das als neu betrachte, dann würde es viel mehr gestört, also würde viel mehr zurückgehalten werden. Aber das kann man ja mit dem stefan boltzmann gesetz nachrechnen. Ich habe dann also nach T umgestellt. Ich muss dann hier noch die vierte Wurzel aus diesem Term ziehen, die Abstrahlungsleistung und diese ganzen Konstanten und die konstante Fläche und das alles. Jetzt angenommen die Annahme von unbetreut denken, also CO2 neu, CO2 alt, ich habe das dann mal die ganzen Prozente weggelassen, sondern in 0, tralala, also in Dezimalzahlen, ausgedrückt. Und das wäre dann äh, die Konzentration, ich habe es einfach K CO2 neu genannt, 0,00142. So, Peng. Ne, also dieser Modellzustand so angenommen und auch, dass diese das böse CO2 <lacht> tatsächlich dann die Hälfte sogar von der Wärmestrahlung. Ähm, abhalten würde. Das ist alles Käse, das hat man schon bewiesen. Muss ich jetzt auch nicht auf meine Videos dazu verweisen. CO2-Lüge und so weiter und so fort. Da wurde ja sogar angenommen, dass das CO2 äh, die Wärmestrahlung absorbiert. Und als ich das dann widerlegt habe, sogar mit Versuch. Ja, aber bestimmte Banden. und Aber die Banden, also bestimmte Wellenbereiche Wärme, der Wärmestrahlung. Ja, vielleicht. Und wenn, dann sind die aber so klein, dass es sich nicht lohnt. So, Rechnerei hin, Rechnerei her. Ich habe das dann alles so umgestellt und ich habe dann gesagt, okay, der Jetzt-Zustand, weil es ja alles P und Sigma und Epsilon und die Fläche, weil die alle konstant sind, habe ich mal 1 genommen. Und die neue Temperatur, also bezogen auf die 288 Kelvin jetzt, was 15 Grad Celsius entspricht, das alles mal 288 Kelvin genommen. Und dann sage ich, okay, wenn es alles Einzel sind, dann muss ich jetzt aber mit der neuen Fläche rechnen. Wie kam ich drauf? Indem ich diese äh, Abstrahlfläche, die habe ich dann ins Verhältnis gesetzt und habe gesagt, okay, wenn das die Hälfte ist, deswegen hier durch 2, ne? also man kann so rechnen, aber man kann auch in diesem Fall so rechnen, dass wirklich nur äh, es um die Hälfte abgestrahlt wird, aber selbst wenn es das Ganze wäre, kann jeder nachrechnen, ist nicht so spannend. Dann habe ich also A neu ergibt sich aus. A, also der Fläche der Erde mal 0,99929 und der alte Zustand war ja 0,99979. So, das durcheinander geteilt habe ich also neue Fläche. Die neue Fläche ist dann bloß noch 0,9995 von der bisherigen Fläche, so wie das CO2 jetzt ist. Das hier eingesetzt ergibt dann tatsächlich diese ja, 3,6 Grad mehr. Ist das schlimm? Ich glaube nicht. Also ich denke mal, man kann hier nur gratulieren. Wunderbar, hat er schön gemacht. Wenn man sich das durchlesen will, das habe ich unter diesem Video Rettung naht. Aber ich schätze, er wird es hier nochmal in diesem neuen Video unten drunter kopieren. Ich sage ganz einfach, Bildung hilft. Dann kann man nämlich auch rechnen. Wer nicht rechnen kann und nicht mit Einheiten oder mit Prozentzahlen oder Kommazahlen umgehen kann, der würde sich hier sowieso nicht ranwagen. Mein Gott, so schwer ist es nicht. Ein kleines bisschen Bildung hilft. Jetzt kommt noch äh, gleich als nächstes Video ein Schmankerl dazu. Ich zeig mal was von einem Mathematikprofessor. Und der ist noch Professor und traut sich trotzdem aus der Deckung. Aber da auf diesen Kanal verweise ich dann jetzt erstmal viel Spaß beim Denken, beim Nachdenken, denn es gibt ja neue Informationen und Informationen, also Wissen, zu kombinieren heißt Denken und dabei erstmal viel Vergnügen und wenn es Anregungen gibt, dann immer hier runterschreiben, immer ran, immer ran. Keine Bosheiten, aber naja. Ich sage immer, Leute, macht was, aber macht's gut, na denn. Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Video. Seien Sie gespannt, meine Damen und Herren.